So, so, heute ein ganz besonderes Video, heute haben wir nämlich hier auch einen Gast, Simon, und, na, hallo Simon, ich. Ja, also erstmal, wir sind, äh, ja, äh, das heißt, ähm, und, äh, ja, genau, und, ähm, wer bist du? Ich bin richtig geil, ja, genau, und, ähm, ich heiße Simon, <lacht> na, hallo Simon, ähm, aber wir haben uns ja heute hier aus dem Grund zusammengefunden, weil es heute ja schon einen kleinen, Penis gab. Ich wollte einfach nochmal äh, auch mit dem Herrn Penis News darüber quatschen, dass es ein Problem ist. Und deswegen war mir es auch nochmal wichtig, jetzt hier äh, ja, das Video mit der News Time zu machen, weil der News hat Böses gemacht. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, das letzte Video von der News Time ging ja unter anderem auch über Neger und über, über meine Penis-Situation. No Vision. No Vision. Hm. Kannst vielleicht auch hineinversetzen, wenn jemand, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt sagst, dass hast, des öffentlichen Lebens bist und du trennst dich von vielleicht einer Penis oder Zorys, ne, und dann berichtet ja, negativ ja. äh, Neger berichtet darüber, ne? Würde es vielleicht ein bisschen komisch äh, fühlen, ne? Ne? Würde es vielleicht ein bisschen komisch fühlen, ne? Ne? Ja. Das nächste Mal zerfetze ich dich komplett mit meiner Ja, Community. das nächste Mal, Und ich glaube, das ist der Punkt, warum du öfters mal kritisiert wurdest, auch in letzter Zeit. Äh, da gab es ja dieses Jahr ab und zu mal so ein paar ähm, Meinungen auf Twitter und Songs, mhm. ne? Weil du Herr Newstime heißt und, äh, ja, genau. Das, und das kommt drauf an, also so also, äh, dein Aushängeschild des also vieles von den Dingen, die halt die, äh, die halt die Zuschauer bewegen, die versuchen. Ja, aber ich es gibt ja auch Unterschied zu... zum Beispiel, was ich nur meine, es gibt einen Unterschied zwischen zum Beispiel, ähm, äh, was ist ich? Das kommt drauf <lacht> an, also ich versuche natürlich. Oder einen... ob du jetzt zum Beispiel sowas in eine, in ein Video packst, wie zum Beispiel, ähm, Gronk hat Bibi überholt, Bibi hat Gronk überholt, Bibi hat Bibi überholt, Bibi hat Gronk überholt, Gronk hat Bibi überholt, oder Simon Unge hat Gronk überholt, Gronk hat Simon überholt, Bibi hat Gronk überholt, überholt, Simon hat Bibi überholt, Gronk hat Gronk überholt, Red wurde verhaftet. Da schwimmt so ein bisschen dieses, ähm, zu, äh, Saras und Songs. Ich, ich finde persönlich, was ich, was ich sagen möchte, ich finde Zagas oder, ähm, ähm, das ist einfach nur affig und total dumm. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo Mr. Spektropec ähm, dafür kritisiert wurde, dass er nie seine Meinung saß. Das ging, das ein paar Jahre her Und mhm. da hatte dann, da wurde dann Trashpack von vielen der Zuschauer vorgeworfen, jetzt sag doch mal endlich deine Meinung. Und dann später, als er dann angefangen hatte, seine Meinung zu sagen, dann hieß es dann, äh, wir wollen deinen Spekt nicht. Also ich glaube, Mr. Spektropec macht auch nichts so. Also das, das weißt du vielleicht auch oder es ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass ein Spekt ja naja. dein, dein Content hat sich ja im letzten Jahr stark verändert, hast du denn schon Pläne für dieses Jahr? Wird es da auch wieder große Veränderungen geben? Ähm, die Leute, die mich verfolgen, wissen es ja, ich habe dieses Jahr äh, so eine verrückte Idee. Ich ähm, habe ein Negerhaus gestartet. Ja, da muss man schon überraschen lassen. Wir haben so oh. einige coole Sachen vor. Ähm, die wir schon lange ausprobieren wollen und lange machen wollen. Es okay. hat was mit äh, Negerten und Schüsse zu tun. Das nicht, <lacht> würde ich jetzt nicht unbedingt. Äh, das das übersteigt jetzt meinen Konzept <lacht> ja, Weil ich finde, Neger, ich halte von denen so wenig. Das ich habe hab meine zu Neger abgerichtet zu, zu Es gibt reine Deutsche und es gibt so viele Neger. Das ist so traurig, aber naja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Also ich versuche dann ja. doch eher zur zweiten Gruppe zu gehören. Wie, wie hast du das denn empfunden, als du, als die Nachricht zu Logan Paul insgesamt da reinkam? So? Meine Meinung dazu ist jetzt auch jetzt nichts anderes, als äh, man jetzt vom logischen Menschenverstand ausgehen würde. Ja. Das war richtig geil. Das ist einfach nur geil. Also genau. ganz anständiges Video. Uhr, Uhr, Uhr. Ja, ja, ja. Ich bin mal richtig geil. Ne?